Hallo Mimi. Hallo. Mit einem ganz neuen Look. Ja, heute bin ich Bonnie Tyler. Ich bin ihr Dubel. Heute sprechen wir über Handys. Eine neue Studie sagt, sie seien ungefährlich. Da bin ich mir nicht so sicher. Und du? Stimmt, ich war auch überrascht. Die Studie sagt auch nicht genau das. Es ist ein 452 Seiten starker Bericht der Nationalen Behörde für Sanitäre Sicherheit ANSES, der sich mit elektromagnetischer Strahlung in Frankreich befasst und wie man ja etwa durch Dachantennen oder Mobiltelefone ausgesetzt werden kann. Was Handys betrifft, sagt der Bericht, dass bei häufigen Handynutzern, die täglich 30 Minuten oder mehr telefonieren, und das seit zehn Jahren, ein höheres Risiko besteht, bestimmte Hirntumore, etwa Gliome, zu bekommen. Das klingt nicht besonders beruhigend. Und mir als große Handynutzerin macht das ziemlich Angst. Was kann man tun, um das zu vermeiden? Was kann man tun? Das Erste und Einfachste ist, einen gewissen Abstand zwischen der Strahlenquelle, also dem Handy, und dem Kopf zu wahren. Mit einer Freisprechanlage. ich das gerade demonstriere, ich bin die Assistentin von Miriam Well. Vale. Ja, die Freisprechanlage ist eine der effektivsten Maßnahmen, um sich zu schützen. Als Nächstes sollte man versuchen, die Strahlung, die vom Handy ausgeht, so gering wie möglich zu halten. Mehrere sogenannte anti strahlen sind in den letzten Jahren auf den Markt gekommen, etwa Hüllen oder Aufkleber fürs Handy. Das Urteil der Gesundheitsbehörde zu diesen Produkten ist alles andere als schlüssig. Die Aufkleber funktionieren nicht, zumindest nicht in der Vergangenheit. Entweder sie waren völlig wirkungslos oder sie machten die Sache noch schlimmer, indem sie dafür sorgten, dass das Handy noch mehr Strahlung aussendete. Ein Desaster. Inzwischen ist das anders. Ja, vergangenes Wochenende habe ich das hier getestet. Ein Aufkleber, den man auf die Handyrückseite klebt. Wo bekommt man das? Er ist im Internet erhältlich für 29,90 Euro. Ziemlich teuer, aber er reduziert die Strahlung um bis zu 99 Prozent. Je nach Handymodell reduziert der Aufkleber die Strahlung um 70 bis 99 Prozent. Ich habe die Gesundheitsbehörde angerufen und gefragt. Was ist das für ein Produkt? Ist das Betrug? Keinesfalls, das Labor, das die Strahlenreduzierung gemessen hat, ist dasselbe wie das der Gesundheitsbehörde. Der Experte bei ANSES warnte allerdings davor, dass der Aufkleber schneller den Akku entleeren und dass der Empfang in Gegenden mit schwacher Netzabdeckung noch schlechter sein könnte. Aber dass der Empfang schlechter ist, stört mich nicht, dazu wäre ich für die Gesundheit bereit. Denn ohne Strahlenschutz, das sollte man unbedingt wissen, ist die Strahlung in Gebieten mit schlechter Netzabdeckung tausendmal so stark, nicht doppelt oder zehnmal, sondern tausendmal. Wenn Sie im Zug, Tunnel oder Fahrstuhl fahren, bloß Hände weg vom Handy. Und vernünftigerweise sollten wir Kindern unter 12 kein Handy geben. Auf keinen Fall Handys für Kinder unter 12. So lautet die Empfehlung, die die Gesundheitsbehörde 2014 veröffentlichen wird. Warum? Weil der Schädel eines Kindes kleiner ist und die Strahlung noch größeren Schaden anrichten kann. Vielen Dank, Mimi. Ich will diesen Aufkleber, bevor Sie die Sendung verlassen. Vielen Dank, Miriam Weil.